So, ihr lieben Kaijus, ich habe Godzilla 2, Godzillas Rückkehr endlich gesehen und hier ist meine Kritik dazu. Viel Spaß mit dem Video. Jetzt zur eigentlichen Kritik kommen, muss ich hier ganz kurz etwas klarstellen. Ähm, ich habe das mit dem Punktesystem ein bisschen wirr angefangen. Ich möchte jetzt hier noch mal ganz klar darstellen, welche Punkte ich den bisher geschauten Godzilla-Film geben möchte. Ich habe bereits eine Kritik zum ersten Godzilla-Film gemacht, 1954. Die verlinke ich dir mal ganz hier oben. Und da habe ich dem Film nur 6 von 10 Punkten gegeben, aufgrund dessen, dass die deutsche Fassung eben ziemlich schmutz war. Ich würde sagen, sechs von zehn Punkten ist ganz fair. Ähm, ich finde es ein bisschen unfair. Tatsächlich ist das nämlich bis jetzt mein Lieblings-Godzilla-Film, der alten Riege. Und tatsächlich, von den drei Godzilla-Filmen, von denen ich bis jetzt eine Kritik gemacht habe, mochte ich den ersten am meisten. Deswegen, ähm muss ich wirklich sagen, der erste schneidet ganz gut ab mit 8,5 von 10 Godzilla-Punkten. Ich denke mal, das ist ganz fair. Und hier gibt es auch wirklich die Abzüge der Punkte, nur weil die deutsche Fassung wirklich extrem scheiße ist. Ähm, wie gesagt, Kritik habe ich euch hier oben einmal verlinkt oder wenn das schon weg ist, dann eben unten in der Beschreibung. Ähm, des Weiteren habe ich mir dann Godzilla, Planet of the Monsters angeschaut, den Anime, dem habe ich 6,5 Punkte gegeben von 10. Das bleibt auch so, ich finde, das ist ganz in Ordnung. Der Film hat relativ wenig Godzilla gehabt. Ich mochte Allerdings das Design von Godzilla sehr und ich mochte auch die Grundgeschichte. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Abzüge gab es eben wegen dem einen oder anderen kleinen Logikfehler bzw. dem einen oder anderen sinnlosen Akt in dem Film. Auch hier findet ihr meine Kritik dazu unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptteil dieses Videos zu Godzilla 2. Godzillas Rückkehr. Bereits ein Jahr nach dem gewaltigen Erfolg des allerersten Godzilla-Films kam dann natürlich logischerweise auch der zweite Film in die Kinos. Und ich habe mir den Film jetzt angeschaut und habe mir im Vornherein so ein paar Gedanken darüber gemacht, was hier eigentlich abgeht. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass wir irgendwie einen neuen Godzilla bekommen. Also ich konnte es mir denken, wusste aber eben nicht, wie das jetzt vonstatten gehen soll. Denn Teil 1 endet so, dass Godzilla durch den Oxygen Destroyer komplett bis auf das Skelett herunter weggebrannt wird und einfach tot ist. Godzilla ist so tot, wie er, glaube ich, noch nie tot gewesen ist. Und ich dachte mir, okay, was haben Sie jetzt für eine Begründung, dass er wieder da ist? Ich habe dann schon die Befürchtung gehabt, dass man hier dieses Marvel Formel, dass die vielleicht schon früher aufgetaucht ist und wir beleben einfach alles wieder, was eigentlich tot ist. Scheiß auf Konsequenzen. Alles ist gut und nein, sie machen das ganz anders. Hier wird erklärt, dass Godzilla eine Spezies ist. Das heißt, Godzilla ist nicht diese eine Kreatur, diese mystische Kreatur, die uns im ersten Film als Unikat präsentiert wurde. Nein, Godzilla ist eine Spezies. Das heißt, wir haben einmal die Rasse, den Kaiju und eben dann die verschiedenen Spezies. Darunter zählt auch Kong und eben Godzilla. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist interessant, weil das Ganze wurde nämlich auch schon in den ähm, legendary Warner Brothers-Filmen mehr oder weniger so erklärt, dass das einfach nur zwei Überlebende einer kompletten Art sind, die noch existieren. Und das wird hier auch aufgegriffen, beziehungsweise wird das hier das erste Mal eingeführt. Und ich dachte mir, okay, ist jetzt nicht unbedingt die originellste Erklärung, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung und ist vor allem sehr interessant zu wissen, dass es wohl mehrere von diesen Godzillas gibt, äh, draußen gibt. Und der Film startet damit, dass wir sehen, wie ein, ein Pilot äh, Not wassern muss und dann von einem Kollegen gerettet werden soll. Und die beiden stranden dann auf einer Insel. Auf dieser Insel sehen Sie dann, wie Godzilla sich mit einem Ankylosaurus, so wird er da zumindest betitelt, äh, auf die Stauze haut. Und daraufhin bricht dann eben schon wieder so leicht hier und da Panik bei den Leuten aus. Dann gibt es dann nämlich den ersten Funkspruch, Ey, Godzilla ist wieder da. Und dann gibt es dann eine Versammlung, wo man äh, Bilder aus dem ersten Film sieht. Eigentlich zeigen sie den kompletten Angriff von Godzilla aus dem ersten Film nochmal in, in dem Film. Ähm, ja, Matrix 4 lässt grüßen. Und das Ganze wird wieder neu aufgehoben. Es ist so ein bisschen. Der Film fühlt sich ein bisschen so an als hätte man versucht, die gleiche Bedrohung wie in Teil 1 nochmal aufleben zu lassen. Und das Ganze klappt nicht so gut wie im ersten Film. Im ersten Film war nämlich ganz klar, Godzilla ist ein, eine Kreatur, die niemand kennt, die aus dem Nichts heraus auftaucht. Und dann gab es ganz viele Theorien, ist er ein Dinosaurier, lebt er im Wasser oder irgendwie. Ähm, ich meine, im ersten Film war sogar die, die Theorie der Hohlerde ähm, irgendwie thematisiert worden. Und jetzt versucht man das Ganze wiederzubringen, indem man eben das Thema aufbringt, warum lebt. Godzilla jetzt wieder. Und das wird dann aber zwei Szenen später eben erklärt. Das ist ein neuer Godzilla. Und damit ist diese Fragerei, diese Diskussion, die Debatte schon beendet. Hier geht es mir darum, dass die Gefahr eben einfach nicht gebannt ist, sondern die Gefahr kann zu jeder Zeit überall auftauchen. Und ich dachte mir, okay, das hat der erste Film ganz gut hinbekommen. Der erste Film hat mehr diese Angst vor Atomwaffen und vor dem Krieg thematisiert. Und das war super cool. jetzt haben sie eben das Thema ein bisschen verschoben und möchten darauf hinweisen: okay, die Gefahr kann jeder, jederzeit wieder zurückkehren. Quasi das, was am Ende vom ersten Teil eben auch gesagt wurde: nur weil die eine Gefahr gebannt wurde, heißt es das nicht, dass wir jetzt keine Gefahr mehr haben. Da ist die Gefahr wieder, aber eben im gleichen Gewand. Das ist eben wieder Godzilla. Der Film heißt auch Godzilla, vollkommen klar. Und es, es schleppt sich so ein bisschen dahin. Wir sehen dann eben, wie Godzilla sich mit dem Ankylosaurus kloppt und dann verschwindet er wieder im Wasser. Und dann bekommen wir einen kurzen Cut und erfahren eine kleine Love Story zwischen dem Piloten, der da gestrandet ist, und. Ähm, es ist eine Fluglotsin, glaube ich, beziehungsweise überwacht sie so ein bisschen den, den, Pazifisch, den, den pazifischen Raum und lotst quasi Schiffe und aber auch Flugzeuge. Mehr. Und die beiden haben dann eben so einen netten Funkspruch miteinander, wo er sie dann auch zum, zum Tanzen einlädt und zu einem Date und das ist alles ganz schön gemacht und dann greift Godzilla eben wieder an. So und jetzt bekommen wir Flashbacks zum ersten Film. Matrix lässt erneut grüßen. Wir bekommen erneut die Armee, die auftaucht und auf Godzilla ballert. Das Ganze fühlt sich auch so ähnlich an wie im ersten Film, aber leider nicht, so, leider nicht mit so viel Gewicht. Das, da beim ersten Film war das mehr so ein Drama. Da hast du wirklich gemerkt, okay, sie wollen hiermit die Atomangst symbolisieren. Hier war das so ein bisschen, sie wollen jetzt hier einfach nur zeigen, dass Godzilla krass ist und dass sich hier das Militär mit Godzilla auf die Fresse haut, was auch Spaß macht. Die Effekte sind besser als im ersten Film, auch die praktischen Effekte. Man hat sich hier wesentlich mehr Mühe gegeben. Ähm, sowohl Greenscreen im Hintergrund als eben auch so Actionfiguren mit einzubauen. Wir sehen dann bestimmte Panzer, die sich dann auf Stellung bringen und dann stehen links und rechts da so Plastiksoldaten daneben. Das hat irgendwie Charme und es funktioniert eben auch, um die Geschichte zu erklären, was da eben gerade passiert. Und plötzlich taucht dann hier der Ankylosaurus wieder auf. Der wirklich hier noch so betitelt wird. Hier wird nie gesagt, dass er ein Kaiju ist. Hier heißt es einfach, das ist ein Ankylosaurus. Und auch Godzilla's Spezies hat zur Zeit der Dinosaurier gelebt. Hier sind das also einfach nur prähistorische Tiere. Und die beiden hauen sich dann eben wieder auf die Fresse. Und ich dachte, der Kampf würde den ganzen Film lang gehen. Ich dachte, wir bekommen hier sowas wie King Kong vs. Godzilla, nur eben mit diesen beiden Figuren. Das haben wir aber nicht bekommen, weil Godzilla dann irgendwann so ab der Hälfte oder sagen wir im letzten Drittel des Films den Ankylosaurus platt macht. Und das ist schon fies dargestellt. Und im ersten Film hat man das nicht ganz so, naja, ich will nicht sagen aufs Blätter gesetzt. Wir sehen hier aber, glaube ich, das erste Mal wirklich Blut in diesem Godzilla-Franchise. Denn Godzilla schnappt sich dann den Ankylosaurus am Hals, beißt ihn quasi zu Tode. Der Ankylosaurus fällt da durch ins Wasser, lebt noch, und Godzilla zündet ihn einfach mit dem Atomic Breath an. Und das Vieh fängt lebendig an Und ich dachte mir, oh, das ist schon, ist schon fies, ist schon echt gemein. Und die beiden äh, Kreaturen kämpfen wirklich gut miteinander. Ich habe mir gedacht, ey, das sind jetzt hier zwei Leute in, in Kostümen. In King Kong vs. Godzilla habe ich schon gesehen, wie beschränkt das aussehen kann. Hier hat das irgendwie funktioniert, weil sie aber auch hier in diese Kostüme zum Eintragen und sich aber bewegen wie Tiere. Die haben irgendwie ein Kampfverhalten, auch wie Tiere. Und nicht wie Wrestler oder wie, wie, ähm, wie keine Ahnung, wie Karate-Kämpfer. Sondern die kämpfen wie Tiere miteinander. Die beißen sich, die kratzen sich. Die halten sich eben auch mal fest. Klar, hat irgendwie alles super gut funktioniert. Und die Kämpfe sind ein Gemisch aus Stop Motion und aus eben diesen... Anzugskämpfen, wo sie da in Anzügen drinstecken, stecken. hier hat man sich auch wirklich überlegt, wie können wir das miteinander vereinen, dass das nicht auffällt, was was ist. Und da haben sie die Idee gehabt, weil Stop-Motion ja immer sehr schnell ist und sich sehr seltsam bewegt, wir bewegen uns einfach in dem Kostüm auch zum Teil so seltsam, damit das irgendwie alles miteinander verschmilzt und dadurch haben wir aber den Effekt, dass die Kämpfe in den Kostümen manchmal ein bisschen übertrieben schnell wirken, also wir haben teilweise wirklich als wäre das alles angespeedet worden, ist es aber nicht. Die bewegen sich einfach nur wesentlich schneller, so, damit das irgendwie da reinpasst. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall schon bemerkenswert, dass man sich da wenigstens die Grundidee gemacht hat. Wie können wir das hinkriegen, dass die Stop-Motion-Animation und die wirklichen Menschen in Kostümen miteinander? harmonieren, dass es das eben nicht so sehr auffällt. das hat ganz gut funktioniert. Ich konnte manchmal wirklich nicht sagen, was Stop Motion war und was jetzt real war. Leider aber einfach nur deswegen, weil alles aussah wie Stop Motion. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, das Ganze versuchen, äh, zu versuchen andersrum zu machen, dass man nicht erkennt, was Stop Motion ist. Ja, so wie man heute CGI lobt, wenn man nicht merkt, dass es wirklich CGI ist. Man hat es wenigstens versucht. Das ist ja wirklich auch ein, ein sehr alter Film. Der war noch so in den Anfangsschuhen gewesen der Monsterfilme und dafür hat das doch dann ganz gut funktioniert. Wie gesagt, dann ist der Ankylosaurus schließlich tot und der Film geht aber irgendwie dann noch so 45 Minuten, Stunde weiter. Und das haben sie ganz cool gemacht, weil Godzilla verzieht sich plötzlich wieder und sie finden ihn nicht mehr. Mhm. Daraufhin bekommen wir dann einen Cut in den Winter. Es schneit, alles ist schön, alle sind auch wieder ganz gut drauf. Die Stadt ist zum Großteil wieder aufgebaut worden. und die Menschen versuchen zu verdrängen, dass da draußen eine Gefahr ist. Und das fand ich sehr interessant, weil sie Godzilla eben nicht finden können. Sagen sie ein bisschen, reden sie sich selber ein, okay, der wird auch nicht mehr angreifen, der ist jetzt weg. Scheiß da einfach drauf, der ist nicht mehr da. Und dadurch machen sie eben wieder Fehler und werden nachlässig und nähern sich wieder dem Ort, an dem sie Godzilla bereits gefunden haben. Und da taucht er eben auch wieder auf und dann bekommen wir einen Charakterverlust von einer Figur, die relativ zügig eingeführt wurde, beziehungsweise auf einmal steht die so im Mittelpunkt. Als humoristisch und als so ein bisschen der Comic-Relief der ganzen Geschichte. Alles ist ein Gag, alles ist cool. Der wird dann auch so ein bisschen fertig gemacht, weil sein bester Freund heiratet und er hat eben noch keine Freundin. Da gibt es dann da so ein paar Gags. Und das kommt alles so aus dem Nichts, dass du genau dann merkst, alles klar, der stirbt auf jeden Fall. Und das kommt dann eben auch. Godzilla trifft ihn mit dem Atomic Breath, bin ich der Meinung. Und das Flugzeug, dieses äh, das Kollegen, des Protagonisten, zerschellt an den Eisbergen. Und dann bekommen wir einen, einen Rachekampf zwischen dem Piloten und eben Godzilla. Und ja, der geht eben so aus, dass das ist meine größte Kritik an dem Film. Im ersten Film ging es darum, dass Godzilla zu mächtig ist. Wir konnten ihn nicht besiegen, es war unmöglich. Wir mussten eine neue Waffe entwickeln. Die übrigens im zweiten Teil gar keine Rolle mehr spielt. Im ersten Teil wurde sogar noch gesagt, Ey, jetzt haben wir den Oxygen-Destroyer einfach vor uns liegen. Fuck, was, wenn diese Waffe der nächste große Feind ist? Das ist ein Aufbau für den nächsten Film. Das wird hier kein einziges Mal thematisiert. Das ist komplett irrelevant, was mit dieser Waffe passiert ist. Weiß man nicht. Ähm, Godzilla wird hier dadurch besiegt, dass die Flugzeuge in die Berge reinschießen und dadurch eine Lawine über Godzilla drüber kommt, weil man herausfindet, Godzilla mag keinen, keine Kälte. Und dann wird Godzilla von der Lawine überschüttet und Godzilla ist besiegt. Und es stört mich, weil. Wie gesagt, wie wir im Film davor gesehen haben, wir brauchen eine chemische Waffe, die es vorher noch nie gegeben hat, die Godzilla einfach in eine Art Vakuum setzt, das ihm sämtliche Lebensenergie, die er zum Existieren überhaupt braucht, entzieht, um ihn zu besiegen. Und hier haben wir eine Lawine. Es ist, ist ein bisschen doof, finde ich, auch so dass ja, er hat Angst vor Kälte. Ich meine, das wird im ersten Film auch schon mal kurz angerissen. Ähm ja, also, also sie gehen schon auf den ersten Film ein und das machen sie auch gar nicht so verkehrt, sie gehen auch auf diese Sache mit dem Strom, mit dem Licht ein, dass Godzilla zum Beispiel aggressiv auf Licht reagiert und immer Lichtquellen angreift, weil es ihn daran erinnert, dass er im ersten Film ja von Atomwaffen quasi aus dem Schlaf gerissen wurde und Atomwaffen sind ja auch sehr grell und deswegen hasst Godzilla eben Licht. War auch ganz cool durch das Licht wird dann eben auch der Ankylosaurus angelockt. Das hat irgendwie alles funktioniert, das war alles ganz organisch. Man hat dann auch verstanden, okay, das passiert jetzt eben, weil das passiert ist, weil das passiert, weil das passiert ist. Das war ganz cool, dass der Film in der Mitte oder am letzten Drittel quasi noch mal so einen Cut macht und erstmal noch alles friedlich ist, bis Godzilla eben wieder auftaucht. Das fand ich sehr cool. Nur das Ende war so pff, ja, gut, ist jetzt eine Lawine da, weil er halt nicht mag, dass es kalt ist. Das ist im Gegensatz zum ersten Film nimmt das Godzilla sehr viel Schrecken eben auch raus. Obwohl man hier wirklich versucht, ihm die gleiche Bedrohung anzulasten. Er hat den Ankylosaurus zerstört. Und während dann der Ankylosaurus brennt, äh, brennt einfach noch mal die ganze Stadt dann damit ab. Man sieht hier wirklich geniale Effekte von zerstörten Städten. Ähm, auch von zerstörten Sets, die man am Anfang des Films noch komplett gesehen hat. Also, als, bevor sie eben zerstört wurden. Da hat man sie später nur mal gesehen, als sie eben dann kaputt waren. Alles super cool. aber dann wird er eben zerstört, weil er weil ihm kalt ist. Ich habe Godzilla vs. King Kong schon gesehen, dazu auch schon mal eine Kritik gemacht. Ich denke mal, das werde ich aber noch mal nachholen, weil ich jetzt eben alles chronologisch auch machen möchte. Und das ist der nächste Film chronologisch, glaube ich. Oder es ist die Weltraumraupe, also irgendwas mit Motra. Da müssten sie das immer mal aufgreifen, das müsste jetzt mal aufgegriffen werden, der Oxygen Destroyer äh, und eben auch, warum Godzilla, na gut, warum Godzilla jetzt immer noch am Leben ist, wahrscheinlich, weil er nur von Schnee bedeckt wurde. Auf jeden Fall muss ich hier eine Szene ganz, ganz groß loben. Ich fand die ziemlich cool, weil als ich in, ähm, in Hollywood war, in Universal Studios, da gab es auch eine Rundfahrt in so einem in so einem Wegelchen und da hat man dann eben bestimmte Special Effects vorgestellt. Ja, heutzutage ist alles nur noch CGI. Damals waren es eben noch Special Effects. Das war im Jahr 2007, war ich da, meine ich. 2000 Das war 2007 bin ich der Meinung. Und da haben wir auf jeden Fall in so einem Wegelchen gesessen und dann plötzlich ist so eine Flutwelle auf uns runtergeschossen und ähm, wir waren in so einem U-Bahn-Setting gewesen. Und dann ist dann eine U-Bahn langgekracht und das Wasser ist dann da langgeplätschert. Ge und du hast so gut wie keinen einzigen Tropfen abbekommen, weil das alles sehr, sehr abgesichert war. Und der Film hat auch einen bestimmten Effekt eingefügt, der sehr clever ist. Und zwar sehen wir zwei Figuren, die vor Godzilla flüchten, und dann laufen die auch durch so einen U-Bahn-Tunnel durch. Und dann gibt es einen Cut auf den gleichen U-Bahn-Tunnel, der nur wirklich eins zu eins als Miniatur nachgebaut ist. Und da haben sie dann anscheinend mit einem Gartenschlauch so Wasser reingepumpt, damit das aussieht, als wären die beiden Leute von Wassermassen verfolgt worden. Und ich finde sowas einfach extrem charmant, wenn man sich da so Gedanken macht. Ich mag sowas wirklich. Das hat für mich mehr mit Film zu tun als dieses ganze, ja. Sorry, Marvel, wie macht's Marvel denn? Ja, die Szene könnte ein bisschen anstrengend sein. Puh, mach halt CGI. Wir ja, machen wir alles am Computer, oder? Ja, ist doch egal. So fühlt sich jeder Marvel-Film für mich. an. Mach alles am Rechner, mach alles. Es wird gar nicht mehr überlegt. Ey, das können wir auch mit CGI machen. Bei Marvel hatten sie sich selbst dafür gelobt, dass sie einen echten Sonnenuntergang gefilmt hatten. Und hier haben wir wirklich noch diese praktischen Effekte. Hier wird wirklich kreativ damit umgegangen. Und hier werden sich auch Gedanken gemacht. Und es gibt bei mir einfach so viele Pluspunkte, was Film angeht. Und ich bin so froh, angefangen zu haben, diese Godzilla-Reihe zu schauen. Ich habe bis jetzt meinen Riesenspaß damit. Ähm, Godzilla 1 ist für mich bis jetzt immer noch der beste Film der ganzen, nee, von den ganzen drei Teilen, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, danach ist aber Godzilla, Godzillas Rückkehr direkt am Start. Ich habe Godzilla 1, habe ich... 8,5 von 10 Punkten gegeben. Der hier bekommt auf jeden Fall von mir 7 äh, von 10 Punkten. Ganz glatt, weil ich hier eben ein paar Sachen abziehen muss, wie zum Beispiel das Ende. Dann, dass hier eben schon ein bisschen mehr auf Action gesetzt wird. Es gibt auch nicht wirklich einen Grund, warum sich die beiden kloppen. Ja, es sind Tiere, aber auch Tiere kloppen es nicht einfach so quer über den, durch den Atlantik, weil. Ne, da, also, ist ein bisschen alles ist ein bisschen seltsam man merkt direkt, okay, sie wollen hier einfach nur zeigen, wie es aussehen würde, wenn man mehrere Monster am Kämpfen hat. So, und deswegen würde ich sagen, 7 von 10 Punkte ist komplett fair für diesen Film und ich freue mich wirklich auf den nächsten. Ich werde mir Godzilla, nein, King Kong vs. Godzilla nochmal anschauen, ich werde dazu auch noch eine Kritik machen und dann geht es dann eben direkt weiter in der Chronologie. Jetzt bist du aber gefragt, was hältst du von Godzillas Rückkehr bzw. Godzilla 2? Hat er dir auch so gut gefallen wie mir? Was hältst du vom Ende? Wie stehst du generell zur Godzilla-Reihe? Schreib mir alles in die Kommentare unten rein. Übrigens habe ich auch mit Sebastian von Filmstart zusammen über den allerersten Godzilla-Film geschwatzt. Das Video verlinke ich dir mal hier unten. Und wenn dich meine Meinung zum aktuellsten Godzilla-Film, also Godzilla vs. Kong, ähm, interessiert, dann klick hier oben drauf. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.